Ja und herzlich willkommen hier, euer Dread Dragon wieder. Und heute zeige ich euch den absoluten uniform Uniformklitch. Jeder will gerne Medic sein, ich zeige euch wie er den Clitch kriegt. Dazu braucht ihr einmal diese Vorbereitung total Kurier, von den, den neuen heißt jetzt kam und ein und ein Freund, der euch dabei unterhilft. Weil alleine kriegt er leider diesen Job nicht hin. Also fangen wir mal an. So, seid ihr jetzt in dieser Meldung, müsst ihr euch als Sanitäter aus, auswählen lassen. Und dann könnt ihr aussuchen, welchen Sanitäter ihr gerne haben, haben wollt. Ich nehme jetzt mal den grünen hier. Ein Fahrzeug und äh, einfach bereit spielen drücken so, jetzt müsst ihr einfach nur noch in euren auto einsteigen nicht in den Krankenwagen, sondern in eure privates auto einsteigen und dann zu eurem apartment fahren Seid ihr angekommen? Geht ihr einfach nur rein. Dann müsst ihr zu euren Uniformschrank gehen. Heute ist mein Heißtraum. So und dann tut ihr euch irgendwas auswählen, egal was. Ich setze mir jetzt einfach hier eine Brille auf, so habe ich die auch aufgesetzt. Und dann könnt, tut er einfach nur euer Handy öffnen: X, Viereck, X und verlässt diesen Job. Seid ihr gespawnt, geht ihr einfach nur rein. Ihr seht schon, dass ihr den Uniform jetzt an habt. Jetzt geht ihr ihn einfach noch rein und speichert es ab. Jetzt geht ihr einfach wieder in euren Kleidungsschrank und speichert es ab. Und schon könnt ihr jetzt als Medic rumlaufen. Ich nenne es ist einfach Medic Grün. Und abgespeichert ist das. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst ein Like. Hat es euch nicht gefallen, dann lasst ein Dislike. Wenn ihr neu bei Kanal bist, dann äh, abonniert mich. Und um nichts mehr zu verpassen, drücke die Glocke. Und nicht vergessen, ich verlose immer noch einen Account. Also willst du mitmachen? Dann drück oben auf das i. Like diesen, dieses Video und schreib einen Kommentar darunter. Dann bist du dabei. Ich verabschiede mich, euer Trek, euer, euer Dragon. Auf Wiedersehen.